Willkommen zurück zu Pokémon echt eine Perle. Tipps zu Trainer. Pokémon-Attacken sind entweder physische oder Spezialattacken. Die Stärke der physischen Attacken hängt vom Angriffswert des Pokémon ab. Die Stärke der Spezialattacken wird hingegen vom Spezialangriffswert des Pokémon bestimmt. Ja, ja, ja. Oder, Magbi? Tschucki rülpst ein kleines Feuerchen. Na, no. aber bitte nicht in meine Richtung. Wir versuchen heute unser kleines Magbi zu entwickeln. Das ist das Ziel von der heutigen Folge. Außerdem, wenn wir Glück haben, erreichen wir heute eine neue Stadt. Und das könnte sehr interessant werden. Hier haben wir ein paar Beeren, aber ganz ehrlich, was ist das bitte für ein blöder Beerenort? Ist ja voll abseits. Also hier werde ich nichts pflanzen. Da habe ich keine Lust drauf. Keinen Bock. Mega Block. Das, was wir machen, wenn wir Hater kamen. Tricky rollt ein Steinchen vor sich her. Ein Steinchen. Oh, da oh, müssen wir lang. Hier und dann hier lang. Okay. Nochmal so ein Zerschneiderbaum. Ist das nur eine Abkürzung? Warte, es Mal. Ich glaube, ist das ist nur eine Abkürzung. Egal, wir gehen einfach den langen Weg. Wow. Krasser Abkürzung. Oh, deshalb. Jeder vergossene Tropfen Schweiß macht mich nur noch stärker. Oh oh. Ich hab dich geheilt. Ich hab dich wieder vergessen zu heilen. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt Heiltränke habe. Ich glaube aber nicht mehr so viele. Na ja, gut, was bringt es denn Spaß damit mit uns zu Ich habe jetzt genug Geld. Ich könnte mir eigentlich nicht ganz viele Tränke holen. Ich habe schon fast 100k, Leute. Bin einfach reich. YouTube-Money. Hast du schon für die kann er nicht mehr angreifen. Äh, habe ich schon ganz wieder vergessen? Habe ich einfach schon wieder vergessen. Na toll. Du, du, du, du, du. Aua, bitte nicht vergiften. nicht vergiften. Oh, ist neutralisiert das Gift, weil es mich liebt. Sehr logisch. <lacht> Egal, nehme ich mit. Bam! Job. Geile Chance gegen der Macht der Liebe! Keiner als drei. <lacht> Level up! Für Text. Uh, Doppelschlag, sagste. Anwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder ähnlich. Ich denke mal Schweif. Ziel wird doppelt getroffen. Das heißt, es macht zwar beim einmal 35 Damage, aber es macht dann nochmal 35 Damage. Es müsste ungefähr 70 Damage machen, wenn ich zählen kann. Ja. Mm, ich weiß es halt nicht wirklich. Doppelschlag. Stets treffen auf gegnerische Pokémon. Hm. Ich weiß nicht, was besser ist, aber wir nehmen mal Doppelschlag mit, weil Sternschauer habe ich eigentlich immer. Deshalb können wir es mal raustun. Für ein bisschen Abwechslung. Hatte ja immer ein Pokémon mit Sternschauer. Deshalb möchte ich mit ein bisschen Abwechslung haben. Weil warum denn noch nicht? Jetzt kann Tricky wieder rein. Und vielleicht ein Level über Stauben gehen. Das wäre nice. Bei Mediti. Erstmal kurz schwebt es. Und dann nicht mehr. Dann steht es. Oh, Offenlegung. Ich habe echt Glück, dass die gegnerischen Pokémon kaum Damage machen. Liegt das an meinem Level, dass ich ein bisschen höher bin als die? Ich weiß es nicht. Macht es mehr Damage jede Runde? Vielleicht. Ich weiß es nicht. egal du bist auf jeden Fall down. Feuerschlag ist eine richtig gute Attacke. Kann ich nur empfehlen. Alle Schlagattacken, wie ich finde, sind ziemlich gut. Check rein, Level 31. Ja, gut, mach holo. Ich weiß nicht. Da sollte Jake Rein das schneller hinkriegen können. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt wegen Spitznamen. Und ähm, bei Checker Rein würde mir einfach nichts einfallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen würde. Das ist eines der wenigen, äh, wenigen Starter-Pokémon, bei denen ich keinen wirklichen Nickname habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich es nennen sollte. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Aber. Auf jeden Fall sehr schlimm, dass es. Mahol überlebt hat hier. Geht gar nicht. Check rein. Du musst dich mal ein bisschen verstärken hier. Verstunden. Nein, ich mach das Elfen ab. Ach komm. Ich will es auch nicht ganz haben, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Richtig. Es ist wieder an der Zeit zu schwitzen. In welchem Spiel denn? In Pokémon? Oh Mann. Pokémon zu schwitzen. Das kann was werden. Wollen wir doch mal nachschauen, ob es hier in der Nähe ein Item gibt. Vielleicht hier oben. Nein, ganz weit hinten. Nein, ist nirgends ein Item. Das ist. Ist das nur für dieses? Nee, kommt man doch von hier aus hin. Okay. Ich einfach nur für Pokémon fangen. Das könnte ja auch sein. Schockwelle! Also Paralyse. Cool. Paralyse verteilen, wenn wir es irgendwie dabei bringen, aber. Ich bin mir sehr sicher, dass das niemand erlernen kann. Das war's nicht? Oder? Oh, Moment, ich habe mehrere TM's. Ich habe manche TM's mehrmals, als sehe ich gerade. Fünfmal Tarnstein? Wovor hab ich diese ganzen TM's? Warum merke ich das erst jetzt? <lacht> Wahrscheinlich ist das so die ganze Zeit schon so und ich merke erst jetzt. Oh, wow. Okay. Die will bestimmt kämpfen, so wie die da rumsteht. Nein? Laufen ist ja gut, aber nicht, aber nicht übertreiben. Ja, gute Idee. Ein Atem. Ein Hyperheiler. Ja, Hyperheiler sind ziemlich gut. Äh, wo stehst du drauf, Magpie? Start leicht abwesend um sich. Ja, weiß auch nicht, was gerade abgeht, oder? Ein Doppelkampf. Ich will zur Schleie Arena, um die Arena-Leiterin auszufordern, aber dafür will ich nochmal kämpfen. Ich kämpfe gegen jeden. Auf diese Weise werde ich besser. Aha. Wenn die Schleide erwähnen, ist es dann in der Nähe? Wenn wir Glück haben. Ja. Ich mag, wie die Ast-Trainer hier aussehen. Ich meine, das sind die Ast-Trainer. Wir diese Trainerklasse hier. Die sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ja. So also, am besten wäre es, wenn ich... Die beiden, statt das rein Reintour. Oops, <lacht> Nicht so gut. Ja. Egal. Jetzt tanken die easy, locker. Das tanken die doch, oder? Was wollen die denn am besten tun hier? <lacht> Mogelieb. Ich hab sowieso nicht angreifen wollen. Flammenrad auf. Oh, das, ja, das ist schon ein bisschen böse. jetzt würde gerne mit dir spielen. Wir können doch danach noch spielen. Oh. Naja, meine Anweisung lautet: Rasierblatt! Aber erstmal die Akkuflache. Down. Tschüss. Wir können nicht direkt schon die nächste raus raussenden, damit ich das auch schon mal ganz, ganz fix platt machen kann. Aber so wie ich die kenne, werden die das nicht tun. Aber die XP, die tun wir schon mal drauf. Traunfugil und Tricky in Level Up. Oh, Züstrahl, Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. Naja, Wunderraum finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer spezialverteidigung getauscht werden. Ja, es ist sehr interessant, aber ich kann damit nicht umgehen. Deshalb tue ich weg. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Nicht so wirklich. Müsste ich mir anlernen, erlernen, so wie Pokémon-Attacken. Aber muss nicht unbedingt sein. Oh, ist auch eine starke Attacke, aber... Ist einfach schwache Pokémon. Ciao. Nochmal ein paar XP. Oh, uh, Kadabra. Du, du, du. Kadabra ist ein cooles Pokémon. Uh, Garados. Oh oh, die Weiterentwicklung von Ka Carpador. Ja, dieses lustlose Pokémon Carpador. Entwickelt sich zu Garados. Ein sehr. Ja, ein we sehr weit verbreitetes Pokémon. Man sollte Carpadon nicht unterschätzen. Vor allem dann nicht, wenn es sich weiterentwickelt. Und ja, die Attackenauswahl, die ich gerade gemacht habe, war nicht optimal. Aber ich konzentriere mich mehr auf das Garados. Weil Kadabra ist nicht in seiner finalen Form. Und Garados schon. Da habe ich vor das Garados ein bisschen mehr Angst. Ja, auch wegen sowas. Garados kann ein sehr gutes Pokémon sein, wenn man es richtig macht. Das sieht man auch bei... Bekannten Trainern aus anderen Spielen von Pokémon. Ich will nichts genaues sagen, aber es gibt Pokémon-Trainer, die sehr gut mit Garados umgehen können. Ah, ich setze aber trotzdem mal Biss ein. Ah, wir hatten sogar beide Biss gehabt hier, ne? Ja, wir haben sogar beide Biss. Und ich setze trotzdem Wassertacke auf Kadabra ein. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Das gebe ich zu. Das war ein bisschen dumm. Das habe ich nicht schnell mitbekommen. Oh Blitzschnell, ausgewichen. Dankeschön. <lacht> ich hab nichts dafür getan. Und trotzdem gewinne ich alles. Nice! Level 30 verteilt. Und das war's. Das sind sogar die Astrainer. Da ist meine Zuversicht erschüttert. Du hast gesehen und ich habe verloren, aber an Erfahrung gewonnen haben wir beide. Ja. Dann ist doch gut. Ich denke den ganzen Tag darüber, über, über die Pokémon nach. Deswegen war ich eigentlich ganz zuversichtlich. Bei den Pokémon-Kampf spielen Alter und Geschlecht nicht die geringste Rolle. Lass dir das gesagt sein. Sie hat recht. Oh, das, da sitze ich hier in der Nähe. Na dann, eine Wikibeere. Aus Wikipedia. Das ist aber ein guter ähm, Bärenort. Sieht man direkt. Das ist direkt an dem Schild. Oh. Ha. Sind wir etwa schon da oder ist das ein Übergang zur neuen Route? Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Oh! Du meinst die Entern? Das heißt, wenn es dort nach Alice geht, dann geht's hier nach schneide du, du, du. Was machen die denn hier? Hey du? Ja du! Du befindest dich auf dem Gelände von Typ Galactic. Das hier ist kein Spielplatz. Okay. Hier befindet sich die unglaubliche Lagerhalle des unglaublichen Team Galactic. Ein Kind wie du sollte lieber unglaublich in der Pokémon Arena spielen gehen. Schließlich ist die Arenaleiterin dort auch nur ein unglaublich kleines Kind, so wie du. Aha. Lagerhalle von Team Galactic. Zutritt verboten! Ich geh trotzdem rein. Haha. <lacht> <lacht> Haha. Das ist ja voll un uninteressant. Hier gibt's ja gar nichts, oder? Vielleicht ein Item? Uh, uh, uh, uh ja. Bip, bip, bip. Magpie! Nein! Nicht? Oh? Doch. Jetzt steht das Magma wieder im Weg. Ich hasse das. Nicht hier? Ich finde es nicht. Ich will das Item. Das ist über mir. Hm? Ah, hier. Money und Cash. Okay, auch oh, ganz cool. Du, du, du, du. Ähm, ja. Du, du, du, du, du. Wir sind endlich in Schleide angekommen. Eine riesige Gebirgsstadt, wie ich sehe. Eigentlich war es in Platin... Stahl überall. Überschätzt in Perl war überall Ge Ja, doch, Gebirge eigentlich. Okay. War ein bisschen gedownwindet hier in und Perl. Schleide wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Ah, cool. Die, Mod die Modewelt-Metronom, die hier neulich eröffnet hat, scheint bestens anzukommen. Modewelt? Heißt das? Heißt das? Ich kann mich hier umziehen? Schleide eine Stadt aus Steinen gehauen. Ja. Yep. Und ja, kommen wir nicht hoch zum Item. Du, du, du, du, du, du. Hilda ist die Arenaleiterin in Schleide Marinus ist die Arenaleiterin in Weideburg. Und dann haben wir Namina in Herzhofen. Die sind alle viel zu stark, gegen die habe ich keine Chance. Jetzt hat er ja schon alles gespoilert. Aber ja, hier haben wir eine weitere Arenaleiterin in dieser Stadt. Hier ist nämlich die dritte Arenaleiterin für uns zumindest. In Platin wäre das Lamina gewesen. Aber nun Platin hat man normale Reihenfolge. Hier hat man kreuz und quer. Wenn du die Feiermitteilung fliegen ansetzt, kannst du in Sekundenschnelle in jede Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Mhm. Rennleiterin Hilda mag für ein argloses, junges Mädchen wirken, aber Hüte, dich, sogar erwachsene haben, schwer gegen sie. Echt? Selbst erwachsene haben schwer gegen sie? Wirklich? So, so stark ist sie? Ich hab meinen neuen Sonnenschirm gekauft, aber ich will nicht, dass er vom Regen das wird, also sehe ich mir immer die Wettervorhersage an. Warte, achso, Sonnenschirm, ich wollte schon sagen, Regenschirm wäre ja voll dumm, den benutzt man ja für den Regen, aber Sonnenschirm, ja gut, kann ich verstehen. Das Team-Galaktik-Gebäude stört mich. Es wirkt so bedrohlich auf mich, dass ich kaum noch schlafen kann. Ein Team-Galaktik-Gebäude? Hä? Diese Dornen-Dinger an dem Gebäude sind ja jetzt in? Dornendinger an dem Gebäude. Wovon reden die? Team-Galaktik? Also ja, die haben wir gesehen, aber die haben ein ganzes Gebäude hier? Also ein zweites? Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon auf verschiedene Arten und Weisen. Okay. Und eine Legende hat der Kraterberg Sinnoh in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Schalelos ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Wow, was soll das denn heißen? Haas! Wow, sie hat einfach Haas auf Schalelos. Das geht gar nicht. Schlaede Kaufhaus, wir machen Träume wahr. Wo uh, kann man hier Klamotten kaufen? Ich bin hergekommen, um im Kaufhaus mein Geld zu verprasseln. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Aha die nie so schön ist. Das Brockmann eines befreundeten Trainers hat mich zur Herstellung dieser Sticker inspiriert. Möchtest du welche haben? Oh ja, klar, warum nicht? Was kann man hier so... Oh, ganz normale Sachen. Und Hyperbälle und Pokepuppen und Schütze. Ja, überbälle kann ich mir mal ein paar geben, würde ich sagen. Nichts so viele, aber mit dem 100k, den ich da habe, Die war schon ein bisschen verbratteln. Ich weiß aber nicht, wie viel Klamotten, Klamotten, Klamotten na, na, Deutsch. Ich weiß nicht, wie viel Klamotten Kosten werden. Bei den Leber kann man den kaufen. Ah. Und Heil-Items, Heilitems? Ich es extra stehen lasse. Ich liebe diesen Hauch von Luxus der in solchen Kaufhaus, in der Luft liegt. Aha. Wir im Kaufhaus von Schede. Mehr sagt sie nicht. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du zur Stammkundschaft gehörst, fühlst du dich hier in besten Händen. Okay, das hier ist gerade, entdecke dein neues, ich schleide aus achso, steht das hier dann? Ja, du befindest dich im EG, EG, alles für den Trainer, erstes OG, alles für den Kampf, zweite, traumhafte Terms. dritte, solide Sockel, vierte, Dachterrasse. Ja, gucken wir uns mal das Ganze in äh, Windeseile an, ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Uh, Pocket, Zähler, klar, warum nicht? Einfach so, danke. Mit dem Zähler kannst du bis 9.999 zählen. Und warum sollte ich das tun? Du, du. Du, du. Oh, da war schon. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Wo war's denn? 20? Ah, der Delay. Nein. Wo war das? Oh, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Aber oh, da kann man auch immer zurück. Oh. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Das kann man nicht wieder resetten oder wie? Was kann man hier kaufen? Okay, den Schrott, den ich mir eigentlich fast nie hole. Den Schrott, den ich mir noch weniger hole. Ich gebe meinem Tipp KP plus, Das erhöht die KP. Oder wenn nicht? Doch, ich glaube schon. Wo finde ich nur das passende Kleid für die Superwettbewerbsshow? show Ich weiß es nicht, ich suche auch. Empfehlen Sie, darf ich kaputt empfehlen? Es ja hört die Initiative. Okay, die labern, irgendwie, was man kaufen kann. Hi. Was verkaufst du? TMs, sehr interessant. Warte, was warte, was Feuersturm, Donner, Blizzard, Fokus, das sind völlig starke Attacken: Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl, Solarstrahl, Psychogenese, Zauberschein, Gyroball, stoß Hyperstrahl, das sind voll starke Attacken. Da muss ich schon überlegen, ob ich mir da nicht was holen will, aber ich weiß nicht, ob das dann ein bisschen zu OP ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mal überlegen. Oh, fuhr, geht's weiter. Fußtritt, Dampfwalze, Kehrtwende, Trugschlag, Erholung, Schutzschild. Ja, komm, ist Schmutz. Bodyguard, auch oh, ziemlicher Schmutz. Reflektor, äh, Lichter, äh, Delegator, Ausdauer, Kraftschub, Schwerttanz. Oh, Schwerttanz, Doppelteam. Blitz. Ich liebe Balles, deswegen komme ich dann nicht hierher. Also, aber, aber kaufen tue ich nichts. Ach, du guckst ihn nur an. Okay. Ein Freund hat mir neulich über die drahtlose Verbindung einen Maschack zugeschickt. Aber mit mir ist ein völlig anderes Punkt angekommen. Auf einmal ist es vor Punchman. Was empfehlen Sie? Schutzschild? Nein, nein, nein. Stopp. <lacht> nein. Weil der Junge keine Bugman hat, findet sein Training laut ihm in seinem Kopf statt. Okay. Geben das seine Ja, okay, das hier ist anscheinend neu. Ich weiß nicht, was sie im Original verkauft haben, aber das ist auf jeden Fall neu. Ich wir haben die Deko-Objekte verkauft, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt irgendwie Sockel, die niemanden juckt. Nicht wirklich. Ne, alles in Ordnung. No. Wenn dir ein wenig Bobo begegnet, verwende sofort einen Flottball. Sollte der Kampf allerdings etwas länger dauern, dann setzt an den Timerball ein. Er hat recht. Das ist guter Beweis Er hat sowas von recht. Was sagst du dazu? Ich habe erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich eine Erfrischung und Ruhe. Uh! Getränkautomat! Yay! Klonk. Rufen wir uns mal von allem eins. Das mache ich eigentlich immer. Noch eins? Nein, ich wollte nicht noch eins. Jetzt habe ich, hab ich zwei gekauft. Ich hab was anderes kaufen. Egal, habe ich ja zwei Tafelwasser. Egal. Das ist ja nicht so, als wäre das schlimm vor die Geldverschwendung. Ich meine sogar, dass eins von den drei besser ist, also vom Preis her besser ist, als die normalen Trank-Items. Falls ich mich richtig erinnere. Zwei starke Jungs stehen hier rum, das ist alles. Okay. Oh, ein junger Pokémon-Trainer. Nimm den Rat eines Älteren an nutzt nutze diesen Klettdorn. Nein, ich bin kein Fan davon. Wenn ein Pokémon ihn trägt und dann von einem anderen Pokémon getroffen wird, das gerade kein Item bei sich hat, heftet er sich an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Hat eine interessante Idee, aber es funktioniert meistens nicht. Ich halte diesem Karrefour seit Jahren die Treue. Deshalb bin ich jetzt auch Stammkundin. Alright. Dann wollen wir mal wieder runter. Hier waren keine Klamotten. Gibt es dafür eigenes Gebäude? Muss ja eigentlich. Oh, wie schnell. Alright. Ähm. Na doch, es muss ja eigentlich irgendwo sein. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine TM. Eine TM. Nur eine. Wow, wie krass, eine TM. Hä? Bin das, Bin das nur ich oder glitschen ein bisschen die Texturen rum bei den Treppen? Schaut komisch aus. Na egal. Galaktik Gebäude von Schleide. Wir träumen vom Universum. Oh, das ist das Gebäude. Wie riesig das ist. Flächen plus. Wie riesig ist denn bitte dieses Gebäude? Kann ich, kann ich hier rein? Moment. Ist hier denn was? Nee. Oh, du bist hier. Hi. Oh, hast du hast gefunden? Eine kiruja Beere. Kirono Nummer nee Beere. Cool. Okay, wir können da rein. <hör> wo bin ich hier? Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgens Universum. Träumt weiter. Okay, damit können wir nichts anfangen. Sieht aus wie ein Teleporter oder so. Aber funktioniert nicht. Vielleicht der Haupteingang. Hallo! Komm, dies ist die Galaktikzentrale. Äh, verzeihen. Ich meine natürlich das Galaktikgebäude von Schleide. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Naja. Wir von Team Galaktik erbeuten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Why? Team Galaktik arbeitet hier Tag und Nacht in der Erschließung neuer Energie. Ressourcen. Du bist noch etwas bis jung, zu, zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich uns gerne anschließen. Ich würde euch nicht anschließen. Das ist ja ziemlich dumm. Und die Pummel, die ihr benutzt, den würde ich nicht benutzen. Wir benutzt nur Pummel aus dem Wald. Die meisten davon sind ziemlich schlecht. Wickelt die mal. Dann ist es ein bisschen besser. Aber auch nicht so gut. Meteoriten. Das ist ein mysteriöser Meteorit, der von mir gefallen ist. Das war's. Okay. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das für dich. Ja, Metronom. Metronom, äh, damit kann man. Sagt er das? Nee. Oder? Ach so, das ist ein Item, nicht die Attacke. Okay. Damit wird eine Attacke immer stärker, je öfter man sie hintereinander einsetzt. Mhm. Weil die TM ist sogar noch interessanter. Verrückt! Mhm. Wir sind noch mehr von denen. Das ist ein Item? Hier können wir noch ein Item verstecken, oder? Hier irgendwo. Irgendwo. Nein, nun ein Magpie. Es wirbelt hier rum. Oh, toll. Wo ist die Modewelt? Wir haben die TM Fliegen hier in unserem Gebäude verlagert. Mir wurde gesagt, dass ich darf sie haben, wenn ich mich als würdigerweise... Fliegen hätte ich gerne. Besuche den See der Kühnheit. Gleich hinter Route 214. Ja, noch will ich hier nicht gehen. Oh... Modeweltlager, Waren im Überfluss. Oh, ist es hier? Äh, naja. Okay, diese Box kommt da hin und. Ah, es gibt so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pibi mit seinen winzigen Füßchen wäre mir eine große Hilfe. Ich würde reinspringen. Wenn ich ein bisschen äh, Rabatt bekomme, natürlich, ne? Eines schönen Tages fiel ein Meteorit einfach so vom Himmel und an der Stelle, wo er einschlug, erblühte später eine Stadt. Der bloße Gedanke daran rockt total. Cool. Modewelt Metronom, überlass dein Outfit nicht dem Zufall. Oh, yes! Oh, mit den Pipis. Yo! Hier war eigentlich im Original mal ein. Ähm oh, die Musik ist so geil. Die war im Original eigentlich so eine Art Lotto, könnte man sagen. Aber natürlich, weil man das heutzutage nicht mehr machen kann, weil keine Kinder spielen, diese Spiele spielen, die sollte man nicht mit äh, Gewinnspielen und so in Verbindung setzen, haben die daraus eine Modewett gemacht, aber die Musik ist exakt die gleiche. Und das passt so überhaupt nicht, aber ich feier es. Oh nein, die T-Shirts mit Pipi-Aufdruck sind schon ausverkauft. <lacht> wir kommen. In unserem Geschäft kümmern wir uns um deinen gesamten Look, von der Kleinen bis zur Frisur. Cool. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Ja. Komm, zeig mir, was habt ihr? Willkommen in der Modewelt Metronom. Suchst du etwas Bestimmten? Ich will was kaufen. Pikachu Outfit. Ich mag vor allem die Haare. Die sehen echt hübsch aus. Hübsches Girl. Latzhosen Outfit. Hm, Haare sind auch ganz nett. Ist okay ganz okay Jacken uh. ich mag die haare und den rock na, das oberteil ist okay Gengar jacken outfit hier ist exakt selbe aber ich finde wahrscheinlich na gut welches finde ich besser das hier wahrscheinlich passt besser cyber outfit ui schöne haare outfit ist okay winter uh. Ja, ist auch nice. Ist auch sehr nice. Frühlingsoutfit. Hm, das ist richtig cool. Das, das erinnert mich total an äh, Schwert und Schild. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein gutes Outfit. Freizeitoutfit. Ja, hm. Ist okay. Lederjackenoutfit. Ja, davon habe ich schon viel gehört von diesem Outfit, weil es ist Fan-Favorite, wie ich gehört habe. Sorry, ich muss euch enttäuschen. Ich bin kein Fan davon. Oh mein Gott, ich sehe jetzt, seh jetzt den Preis! Was? Warum, warum sind die da so teuer? What the, what the? Warum sind die alle so teuer? Okay, ich muss mir mal von allen ein, das Beste mal raussuchen, glaube ich. Okay, ich muss mal überlegen, welche würde ich denn haben wollen? Das hier? Eins? Hm... Zwei? Drei, maybe? Vier und fünf. Das sind fünf Outfits. Aber bevor ich mir jetzt was kaufe... Es gibt ein ganz anderes Outfit, was ich unbedingt anziehen will. Und zwar das Platin-Outfit. Ah, sieht so toll aus. Ja. Guckt es euch an. Es ist super. Ich weiß. Ja. Wir haben uns umgezogen. Ah, besser. Aber vielleicht ziehe ich ja doch was anderes an. Hm. Ich mein, Nicht so viel Geld. Ich meine, wie viel kostet das hier bitte? Das ist wirklich verdammt viel. Na gut, Evo, die Jacke ist auch cool, aber ich finde, die Farben hätte man verdrehen müssen, weil Evo die passt doch mehr zu so einer hellen Farbe und nicht und Gänger eher zu so einer dunklen Farbe, Na naja, egal. Cyber Outfit ist auch ganz nice. Oh, man kann auch ein L drehen. Ähm. ähm aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Winter Outfit. Das Winter-Outfit ist zwar ganz nice, aber das Platin-Outfit ist einfach besser. Ich glaube, Winter würde ich doch nicht nehmen. Platin-Outfit ist einfach das, aber ein besser. Finde ich. Aber das Frühlings-Outfit, ich glaube, das hole ich mir. Weil. Ich glaube, das gefällt mir am meisten von den allen. Ich kaufe mir das einfach mal. Moment, ich muss kurz gucken. Das hier gefällt mir. Das hier. Das hier und. Äh das ja. ja gut, das ist das billigste. Egal. Ich entscheide mich jetzt hierfür und ziehe es auch gleich mal an. Wie sieht's denn aus? <lacht> der Hut, okay, die Mütze das ist ein bisschen, naja. Ja ah, gut, die, die Rockfarbe ist halt so ein bisschen blass. Geht jetzt ziemlich komisch aus wegen der Mütze und wegen dem Rock, aber so. Also, ich denke, im Kampf sieht es viel besser aus, weil man ja auch vorhin gesehen, wie es im Kampf aussieht. Ja, okay, die sind ziemlich teuer. Ich muss ziemlich viel sparen, wenn ich alle Outfits haben will. Aber ich werde euch äh, versichern, ich werde sparen, ganz viel sparen und äh, somit mir das Spiel schwieriger machen, indem ich mir nicht so viele Items kaufe, die nützlich werden, sondern eher auf die Klamotten spare. Ja, und damit will ich sagen... <lacht> Mit diesen tollen neuen Outfits werden wir in der nächsten Folge die Arena stürmen. Ich habt ihr schon gesehen, die ist hier nämlich hier links direkt. Und ja, wir haben noch nicht alles erkundet, aber wir sind auch schon fast da. Und der Rest, den wir erkunden müssen, ist sowieso hier Richtung Arena. Schreibt beim nächsten Mal wieder vorbei bei Pokémon. Kleinen Bonus, den ich noch einfügen werde: Man kann das Model so auch wechseln. Hätte ich das gewusst, wäre das, glaube ich, einfacher für mich gewesen.